Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich Dark Deception, das ist ein Indie-Horror-Game. Ähm, wir sind quasi in so einem Raum und Affen verfolgen uns. Das ist richtig spannend. Neues Spiel. Es ist vollbracht. Nun liegt mein Schicksal in die Finsternis. Okay. F. Beers. Geiler Name. Geiler Name. Okay. Ballroom. Okay, ein Portal ist eröffnet. Okay, komische Stimmung. Monkey Business. Sehr interessant. Nein, es gibt mir keine Erinnerung. Wow, okay, sehr interessant. Oh, was war das denn? Alter Schwede, ein Jumpscare einfach mal. Hä, wer ist das denn da hinten? Alter, wer ist das denn? Das war ein Affe. Jetzt öffnet sich das Fahrstuhl. Lass, lass mich rein, danke. Okay. Ja, nach oben. So, fahren wir fahren ganz entspannt nach oben. Yo. Okay. Bin ich allein? Hä? Ach, Monster! Schade. Ja, ich bin zwar kein Mädchen, aber okay. Okay, Leute. Wir sind quasi hier in so einer so ne Map. Und wir müssen durch die ganzen. Herumlaufen, Affen wegrennen und wir müssen die ganzen Kristalle einsammeln. Das ist simpel, aber auch scheiße, und ungefährlich. Hab 20 Schatz, ich habe 20 in Ich habe 20 Shards, let's go. Wir finden noch 250. Das schaffe ich, das schaffe ich. Ah, na, ah. Was war das denn? Okay, neuer Versuch. Alter, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Achtung! Es habe ich ja auch erschrocken. <lacht> nur 200, 200, das schaffe ich, das schaffe ich. Das ist so ein richtig heftiges Horrorgame. Wo sind die Affen hin? Die sind, glaube ich, weg, ne? Nee. Okay, okay. 150 habe ich noch übrig. Das schaffe ich definitiv, hoffe ich. Ich habe die Hälfte. Let's go. Ich habe die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Okay, okay, okay, das schaffe ich. <lacht> <lacht> ne sag ich bin ich bin in, hinter mir. Genau hinter mir. Ja, was ist das? Die Enemies sind stehen geblieben. Nee, ich kann die jetzt sehen. Let's go. Okay. What the fuck, was ist das denn gerade gewesen? Aber ne, heftig. Nein, da geh ich es nicht lang. Okay. Okay, okay, noch 100, 100, 100. Uh, ne, das ist gefährlich. Da ist 100% noch jemand. Okay, hier sind noch ein paar Kristalle. Okay, die habe ich, die habe ich. Okay, da ist noch jemand. Ah, verdammt! Ah, Nein. Da ist noch da ist jemand. jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ich höre es. Ah! Ah! <lacht> Ach, nun letztes Leben. Alter, was war das denn? Okay, 82 habe ich noch übrig. Oh, jetzt noch ein paar. Ach, verdammt. Ja. Okay, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Abo, Like, Dislike. Ich habe es leider nicht geschafft. Versuch was wert. Easy.